der Emil schon jemals jemanden geschmiert? Der Emil ist nicht aggressiv, denn Emil macht die Menschheit depressiv. Hofer, mich macht diese ansteigende Aggression um mich herum langsam nervös. Naja, dann bleib halt daheim und lass andere mit deiner Universität in Frieden. Ja, probiere ich eh, aber einkaufen muss ja trotzdem gehen und das macht mir mittlerweile echt Angst. Geh bitte, was wird da schon groß passieren? Alles desinfiziert, fokussieren auf den Einkaufszettel, zahlen an der Kasse und wieder heim. Du gehst nicht oft unter die Leit, gell, Hofer? Zweite Kasse, bitte! Zweite Kasse, aber zacki, zacki, ja, ihr den Regal flitschen! Macht's gefälligst deinen Job! Alter, lass mich vor, du Juri fetzen, sonst geht's ankriegen, aber nicht den ganzen Tag Zeit! Ich hab mir echt schon überlegt, einen Waffenschein zu machen oder zumindest einen Selbstverteidigungskurs zu besuchen. Da hätte ich was Tolles für dich. Shiatsu. Shiatsu. Versteh, Vollkörperkontaktsport, voller Einsatz, volle Wirkung. ja, naja, fast googles halt einmal, da wirst du überrascht sein. Machst du da eigentlich keine Sorgen? Wie schützt denn du die? Du, ich hab da meine eigene Verteidigungsstrategie. Echt? Was denn? Karate? Judo? Curling? Konsilianz. Aha. Und wie geht das? Erst kämpft aber was schaust denn so teppert? Da geht mir gleich das Geimpfte auf. Dein T-Shirt. Was? Dein T-Shirt. Das gefällt mir. Das ist echt cool. Was denn das her? Ach so. Äh, du, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Schau schaust einfach im Internet, da findest du sicher irgendwo. Und das funktioniert? Ja sicher, ich gebe da noch ein Beispiel. Wenn du nicht gleich zum Spechtlauf hast brach ich das nicht, dass drei Tag vom Teufel träumst. Nein, nein, es geht um die Ohrringe, das sind echt fest, die wären ja was für meine Frau, ob sie die kauft. Also ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Ich schau mir dann doch lieber diese Schiatsu an. Jeder, wie er will. Das ist ja Massagetechnik. Und das soll helfen? Zweite Kassa, bitte! Zweite Kassa, aber zacki zacki, ihr geschissenen flitschern! Macht's quälligst am Job! Das ist ein ganz spezieller schiatsu der sorgt sofort für gute Laune. Siehst, geht ja. Heilung durch Fingerdruck, Bist du noch immer nervös? Du, warst weiß nicht so recht. Vielleicht bleibe ich doch lieber daheim und übe das Scherzo noch ein bisschen mit meiner Frau. Na, da freut sie sich sicher. Toll, Toll, toi, toi, toi. toi.